Ja, hallo, hier ist wieder mal Krypto Plus und Günther. Ja, du liest richtig. Es gibt jetzt ein europäisches Gesetz für Krypto. Und es wurde verabschiedet, ist in der EU verabschiedet worden und wird nach ca. 18 Monaten zum Einsatz kommen. Dieses Gesetz ist das erste seiner Art in der EU und dürfte Rechtssicherheit, Innovation und Wettbewerb im Kryptobereich fördern. In meinem Video heute geht es um den CopyBot bei Pionex und wie du mit dieser noch neuen Möglichkeit unter Nutzung von KI über 500% passive Rendite erzielen kannst. Pro Jahr. Und das bereits ab einem Einsatz von nur 50 Dollar und einem Monat Festschreibung. Bei geringen Kosten von nur 0,05% pro Transaktion minus 10% Rabatt, den du von mir bekommst, indem ich meinen 20% Rabatt mit dir teile. Ich zeige dir in diesem Video meinen aktuellen Kontostand live mit bereits äh, 10% Gewinn in ca. 4 bis 4,5 ,5 Tagen und wie sich eine solche Rendite Monat für Monat aufbauen kann und was ist dabei alles zu beachten gibt. Doch zunächst wie üblich die Klausel. Das ist, das ist also keine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes WPHG und die Inhalte dienen auch äh, ausschließlich zu deiner Information und Unterhaltung. Stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne dieses Wertpapierhandelsgesetzes dar. Diese Inhalte geben ausschließlich meine subjektive, persönliche Meinung wieder. Du bist ausschließlich, auf, ausdrücklich aufgefordert, dich zu diesen Inhalten, äh, deine eigene Meinung zu bilden und dich professionell, wenn nötig, unabhängig beraten zu lassen, bevor du irgendeine konkrete Anlageentscheidung triffst. Und bitte die immer, immer wiederkehrende Erinnerung, nimm nur so viel Geld in die Hand, wie du auch bereit wärst unter Umständen zu verlieren. Gleich zu Anfang habe ich dir hier mal eine Statistik hineingestellt und zwar ist sie von der Firma Kirion. Das ist ein namhafter Anbieter von sogenannten Robo-Advisoren, also die für aktien -Anleihe investitionen angeboten äh, wird. Äh, eine andere der auch mit Robotern arbeitet, ist Scalable oder Betterment in den USA. Die sind aber hier nicht Gegenstand des Videos. Warum zeige ich dir diesen, diesen Anbieter? Damit du sehen kannst, dass solche Robot-Advisor also schon über 13 Jahre im Einsatz sind und regelmäßig den Einfluss von Wertschwankungen auf die Portfoliogewichtung bereinigt. Wie du sehen kannst, wurde das beste Ergebnis im vergangenen Jahr mit einem Anteil von 100% Aktien, hier unten, also 100% in Aktien, wurde das beste Ergebnis mit 23%, da ist es prozent erreicht. Und dafür verlangen Anbieter wie Kirion zwischen 1 bis 2% an Gebühren. Das wären also beim angenommenen Portfolio der Guthaben von 100.000 Euro zwischen 1.000 und 2.000 Euro pro Jahr. Und wobei noch ähm, eben die Depotkosten dazu kämen. Diese Methode im traditionellen Anleihehandel ist mittlerweile Standard geworden. Weil sich herausgestellt hat, dass kein Mensch bessere Entscheidungen treffen kann, als diese Roboter es eben können. Und auch im Kryptobereich gibt es nun solche Roboter. Selbige funktionieren sogar noch wesentlich besser, da sie sich der weit größeren Volatilität des Kryptomarktes zunutze machen können und auch zusätzlich die Vorteile der KI mit eingebaut werden können. Was es auch noch nicht sehr lange gibt. Auch werden Indikatoren mit eingebaut, die sich auf den Forex und anderen Finanzmärkten bereits bestens bewährt haben. Die Bots, die ich dir vorstelle, können diesen Prozentsatz von Kion deshalb auch schon bereits in einem Monat erreichen und sogar darüber, darüber äh, und, und noch mehr zu erzielen. Ähm, und so, er, so erzielen sie pro Jahr zum Teil mehrfach äh, 100 Prozent, also 500 oder 1000 Prozent und darüber sind durchaus möglich. Denn solche hohen Renditen werden vor allem durch die Kraft des Zinseszinses erzielt, wie ich dir zeigen werde. Wenn dir also jemand erzählt, dass du mit einer manuellen Strategie bessere Erträge in Prozent, versteht sich, nicht absolut erzielen kannst, als mit sehr guten Bots, die alle 24-7 laufen, dann gilt das vielleicht für einzelne ausgesuchte Trades wird aber niemals auf lange Sicht so funktionieren. Sollte derjenige dann behaupten, er könne das besser, dann lasse ich dir von ihm sein Originalkonto zeigen. Mindestens für einen Zeitraum von drei Monaten live, inklusive aller getätigten Trades, den Hebel, wie auch die gewählte Zeiteinheit, aber nochmals, Ergebnis in Prozent und nicht absolut, so dass dieses Ergebnis zum Beispiel auch mit einem Minikonto von nur 50 Euro, Dollar oder Dollar Startkapital erreicht werden könnte. Ich zweifle daran, dass solch ein Ergebnis auch manuell erreichbar wäre. Denn nur eine Software kann 24-7 durcharbeiten. Wenn sie dabei gute, regelmäßige Gewinne macht, wird sie über kurz oder lang in jedem Fall die Nase vorn haben. Versteht außerdem, dass man im manuellen Handel viel, viel Zeit einsetzen muss. Dazu kommt, dass so viele sogenannten Experten im... Einem immer klar machen möchten, dass Ihr e System das einzigste ist, was wirklich funktioniert. Dabei gehen die meistens nur, meisten nur von Vergangenheitswerten aus, malen dabei ihre Statistik ein und zeigen fantastische Ergebnisse. Oder zeigen sogar ganz irre Gewinne von Backtest-Ergebnissen irgendeiner Strategie, ohne tatsächlich den Beweis zu erbringen, ob sie tatsächlich diese Strategie gehandelt haben, also angewendet haben oder nicht. Ich zeige dir gleich, was man bei den sogenannten Backtests zu beachten hat. Man bekommt in der Regel auch keinerlei Einsicht in deren Live-Konto. Die getätigten Investitionen werden weder in der, deren Höhe noch welcher Hebel in Anwendung kam gezeigt oder in welchem Zeitrahmen das Ganze abgelaufen ist. Denn diese Backtest-Ergebnisse sind alle auf der Basis von 247, also sieben Tage in der Woche, 24 Stunden aufgebaut. Aber meistens geht es dann doch nur um den manuellen Handel. Und das wird versucht, miteinander zu vermischen, was schon von vornherein keinen Sinn macht. Oder die Backtests stimmen schon von vornherein nicht, weil zum Beispiel keine Handelsgebühren eingerechnet wurden oder der Test ist einfach überoptimiert worden. Ich zeige dir gleich, warum das so sein kann. Ein guter Backtest zum Beispiel enthält die zu zahlende Transaktionskosten, zeigt eine deutliche, klare Aufwärtskurve verbunden mit einem beständigen, nicht steigenden Drawdown. Auch dürfen die Transaktionskosten, also der Drawdown, nicht wesentlich höher sein als zum Beispiel die Transaktionen selbst. Selbst wenn das alles berücksichtigt wurde, kann ein, sogenannter Backtest ein sogenanntes Backtestergebnis immer noch zu hoch sein. Aufgrund, wie ich schon sagte, einer überoptimierten Strategie. Gerade wenn zigtausendfache Renditen im Spiel sind. Also immer aufgepasst. Auch diese hier von mir verwendete Strategie, Strategie wird auf YouTube vom Anbieter selbst, also vom Ersteller, vorgestellt und enthält die von mir angegebenen Parameter im, D D im Detail. Aber aufgepasst. Auch eine tausendfache Rendite pro Jahr kann seriös sein bei einer sehr guten Strategie, da ja die Volatilität im Kryptomarkt bekannterweise enorm ist und von einem guten Bot 24 abgefischt werden kann. Also, wie kannst auch du zu den Gewinnern gehören, dabei noch viel Zeit und Lebensqualität zurückgewinnen? Ganz einfach, indem du dich mit dem Thema Bot Trading beschäftigst, so wie ich es begonnen habe. Noch habe ich keine längerfristigen Erfahrungswerte aufzuweisen, aber bereits die kurzfristigen Ergebnisse sprechen bereits für sich selbst. Ich wiederhole deshalb nochmals, automatisches Bot-Trading ist schon längst Standard, also Stand der Wissenschaft, vor allem bei den sehr reichen Leuten und ist nun auch im Kryptobereich angekommen und für alle verfügbar, statt nur für die Superreichen. Also ist es ist bereits geklärt, dass gute Bots den Menschen stets überlegen sind was mittlerweile schon zum Allgemeinwissen, Allgemeinwissen gehört. Wenn dabei noch die Unterstützung durch KI hinzukommt, sollte es eigentlich für die meisten von uns keine Frage mehr sein, seine Strategie zu ändern. Ich gehöre auf jeden Fall dazu und das auch erst seit kurzer Zeit nach einem zum Teil, zum Teil mühevollen Weg dahin. Der Unterschied zwischen den Robo-Advisern und dem Kryptomarkt liegt darin, dass, diese, die, dass die Ersteren geheim gehalten werden. Wie ein Staatsgeheimnis und in der Regel von Firmen angeboten werden, die damit einen hohen Gewinn erzielen möchten. Ganz anders mit den Bots im Kryptobereich, die in der Regel für alle offen zugänglich, offen verfügbar und damit auch einsetzbar sind. Wer bei Pionex die besten Bots am Laufen hat, oh Momentchen bitte, das sieht man jetzt hier auf den nächsten zwei Seiten. Diese Liste wird stets aktualisiert und ergänzt durch hinzukommende Bot-Anbieter. Wie gut diese Bots tatsächlich funktionieren, kann man nur herausfinden, indem man selbst investiert. Man darf sich dabei auch nicht nur auf die Resultate der Backtests verlassen, denn diese behandeln ja die Vergangenheit. Und damit habe ich begonnen. Anstelle den Code selbst direkt zu nutzen, zu bearbeiten, also ziehe ich die Fertigversion auf Pionics vor, da man sonst alle Einzelheiten selbst einzugeben hat. Hier ist also die zweite Seite dieser äh, Bots-Anbieter. Also ich nehme die fertigen Bots und äh, ich kenne meine Grenzen beziehungsweise bevorzuge die Plug-and-Play-Version, also einschalten und los. Okay, wie das anders gehen kann bei Pionics, das zeige ich dir natürlich auch noch. Ich zeige hier gleich die tatsächlichen Ergebnisse meiner Bots, wie auch die Entwicklung des eingesetzten Betrags. Ich habe beschlossen, mich zunächst auf die kostenlosen Bots zu konzentrieren. Denn die kostenpflichtigen Bots zeigen eine deutlich höhere Rendite. Alles natürlich auf backtas bedingungen also auf Vergangenheitswerte bezogen. Aber zunächst geht es mir darum, festzustellen, ob man mit den kostenlosen Bots auch Gewinne erzielen kann, und zwar wie viel und in welchem Zeitraum. Sollten zum Beispiel nur die kostenpflichtigen Bots Gewinne erzielen, dann ist das Ganze für mich nicht akzeptabel. Auch dann, wenn der angegebene Drawdown, also der zeitweise Rückgang, deutlich höher wäre, deutlich höher wäre verglichen mit dem Backtest, also deutlich überschritten wird, wäre das ein Zeichen für mich, den Bot zu schließen oder beziehungsweise äh, im nächsten Monat nicht mehr daran teilzunehmen, was von Monat zu Monat erst möglich ist, denn eine Festschreibung erfolgt für den Monat. Man muss also die Strategie immer einen Monat laufen lassen und kann sich dann im Folgemonat für oder gegen eine Verlängerung mit erhöht oder reduziertem Einsatz entscheiden. Oder eben für einen anderen Bot beispielsweise. Die Realität sieht man also erst, sobald man tatsächlich selbst anfängt zu investieren. Und meine Ergebnisse werde ich dir gleich zeigen. Ja. Mein Bot steht hier auf der Liste, wie du sehen kannst. Das ist dieser hier. Der von Trade Tactics ist der Anbieter Micro Cloud, und das ist, wie gesagt, die angekündigten 14,815 Prozent im ersten Monat. Und hier steht Free. Und wenn man auf Detail geht, das werden wir nachher auch machen kann man das Ganze starten. Also mein erster Bot, der nutzt den sogenannten Ichimoku-Clouds-Indikator. Dieser Indikator dient der Erkennung von wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Den habe ich im Forex-Trading kennengelernt und gute Erfahrungen gemacht. Denn die Ichimoku-Clouds sind ein Indikator der technischen Analyse und wurden vom, äh, von einem Japaner entwickelt. Der wurde bereits 1969 entwickelt und der Öffentlichkeit vorgestellt. Ähm, Ichimiko Kinko Hiobis wie es korrekt heißt, äh, bedeutet alles auf einen Blick. Übersetzt werden kann es eben auf diese Weise. und Deshalb ist er so beliebt, weil es den Tradern sofort viele Informationen auf einen Blick liefert. Mit ichimiko wolken lassen sich Trendrichtung und die Trenddynamik beispielsweise deutlich erkennen. Und hier habe ich dir das, Link, das Video verlinkt, wo dieser Anbieter zwar auf Englisch und ziemlich rasch erklärt, wie er vorgegangen ist. Du kannst dir hier diese, den Link runterladen und dir das anschauen. Er spricht recht schnell auf Englisch und bietet seinen Code jedem an, der damit arbeiten möchte und auch selbstständig damit Gewinne zu erzielen. Aber ich, wie schon gesagt, bevorzuge die Plug-and-Play-Methode, mit der ich sofort investieren kann und der Bot umgehend seine Arbeit aufnimmt. Meine Strategie ist folgende. Sollte der Bot im ersten Monat Gewinne erzielen, die mit dem Backtest übereinstimmen, beziehungsweise sogar noch besser sind, dann überlege ich mir, ob ich eventuell in die zweite Stufe einsteige, also dem Bezahlmodell folge, in dem es dann noch bessere Ergebnisse geben kann. Also geht es in die zweite Stufe, nämlich dem ersten kostenpflichtigen Bereich. Und hier äh, zeige ich dir gleich mal, also das ist es hier nicht. Also den kostenpflichtigen Bereich zeige ich dir etwas später. Ich zeige dir erstmal hier, wie du deinen ersten Bot starten kannst. Du beginnst auf der Startseite hier bei Pionex und klickst auf more hier mehr mehr willst du haben dann erhältst du die auswahl wie hier und gehst zu pionex gpt das ist die verbindung von pionex zu ChatGPT, die verbindung zu ki dann gehst du zu gpt marketplace du klickst also hier auf der rechten seite oben an zum marketplace und siehst alle anbieter der bots von pionex das habe ich dir vorhin schon gezeigt und da habe ich hier, wie gesagt, den äh, Tactics, diesen hier erstmal ausgewählt. Du weißt, dass ich zunächst die kostenlosen Bots analysiere bzw. investiere. So gehe ich also auf Ichimiko Cloud Free. Das habe ich dir gerade gezeigt. Gut, und die Verlinkung zum Video hast du auch schon gesehen. Ja? Jo. Wie du siehst, kann man also bereits, wenn du also hier weiter klickst, diesen Bot mit nur 50, wo sind sie, hier unten, ähm, 50 US-Dollar starten. Ja, hier steht es, 50. Die klickst du hier, die gibst du quasi hier ein und dann Start Copying bis 50, 50 Dollar oder mehr. Ja, Also startest hier und dann beginnt alles ganz, ganz automatisch äh, zu laufen. Und hier unten ist auch die, der Backtest für die ersten 30 Tage in rot. Und hier sind diese famosen 14, 15 Prozent. Ja, und jetzt kommen wir gleich auch zu, zu meinem Ergebnis. Denn ich habe hier, wie du siehst, nach nur einem Tag und 20 Stunden habe ich mit vorher erstmal mit 103 Dollar gestartet und habe hier Erst einmal ein Minus gemacht von minus 3,33 im ersten Deal und dann kamen gleich zwei Gewinne dazu und dann bin ich bei 1,34 oder 1,29, also knapp über 1%. Und das war Ganze, das siehst du hier nach einem Tag und 20 Stunden. Gut, jetzt kommt der nächste Tag. Der nächste, also nach zwei Tagen und 20 Stunden. Hier geht das posit wunderbar positiv weiter und ich habe hier einen Zwischenstand von 8,71 äh, Prozent und das würde gesagt, also ist meine ganzen Deals Total Trades 6 und davon dieser erste, mit dem ich gestartet bin, im Minus, aber alle anderen schön im Plus und bin gleich auch auf über 8 angestiegen. Und jetzt nach vier Tagen hat er nochmal zugelegt. Und zwar ganz deutlich und ist hier, ist hier bei 11,8% Prozent ja, im Ganzen. Und hat also 10 ähm, Trades und davon nur einen, nein zwei, pardon, ins Minus ist er gelaufen. Ich zeige dir das Ganze natürlich auch live. Dazu kommen wir auch noch gleich. Und jetzt schauen wir uns auch mal die kostenpflichtigen. Angebote noch an von diesem Anbieter. Und zwar ist er hier, da verlangt er 25 Dollar im Monat, USDT. Und zeigt dir eine mögliche Jahresrendite von 555. Wie gesagt, bei mir waren 525 im Backtest als Möglichkeit angeschaut. und Hier sind es 555. Gut. Zunächst einmal warte ich noch einen Monat, um zu sehen, ob ich diese Möglichkeit nutze. und Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, es kostet gleich noch ein bisschen mehr. Er hat dann sogar noch einen dritten äh, Bezahlmodus, den habe ich jetzt gar nicht angeführt. Und hier stellt er eben pro Jahr schon die 766 ähm, Prozent in Aussicht und da werden mehr, mehr Coins noch hineingenommen, als nur, der, als nur diesen ähm, FTX-Coin, den ich den du gesehen hast und hier sind dann die backtests einer nach dem anderen 30 tage wie gesagt 14,6 prozent sind möglich und der mögliche drawdown von 14,9 prozent und dann sieht man eine kurve die noch ziemlich choppy also nicht so gleichmäßig nach oben geht hat also hier auch einbrüche und ähm, hier diese gelbe Kurse, Kurve zeigt den Vergleich, als wenn du, in, wenn du zum Beispiel im gleichen Zeitraum nur Bitcoin gekauft hättest. Das ist der Bitcoin Holding Return. Ja? Und das Ganze jetzt bei 90 Tagen, da hättest du quasi schon dein Return of Investment, also dein Geld zurück. Und der Drawdown ist auch im gleichen Bereich geblieben. 180 Tage, da sieht die Kurve schon schön aus und du hättest nochmal 100% dazu gewonnen. Und äh, pro Jahr sind es dann eben diese 525 Prozent. Dann siehst du, wenn du dagegen beim Bitcoin geblieben bleiben würdest, im Glemmen-Zeitraum, dann sieht diese Kurve eben so aus. Ja? Wie sieht es denn eigentlich mit der Währung aus, die dieser Bot nutzt? Es handelt sich dabei um den sogenannten Flux Share, abgekürzt FRX, mit dem der hat den Platz 74 auf der internationalen Rankingliste von CoinMarketCap. Hat also eine sehr gute Platzierung, weil es ein paar tausend Coins gibt. Es handelt sich also um einen Qualitätswert. Es ist davon auszugehen, dass dieser Token von der KI ausgewählt wurde. Da er wohl offensichtlich bestens mit dem Ichimoku-Indikator funktioniert. Das ist der Grund. Sich also die erhebliche Volatilität des Coins zunutze macht. Ich habe also hier den Monat, einen Monatschart von CoinMarketCat ausgewählt. Da siehst du doch, da geht es kräftig hoch und runter in einem, innerhalb eines Monats. Ja, Also, ich sehe kein großes Risiko, denn der Bot investiert stets in Kleinbeträgen und die Haltezeit beträgt dann maximal einen Tag. Und dann, die hast du gesehen, die Beträge waren sehr minimal. Somit finde ich die Wahl akzeptabel für mich. Ich habe nochmal angesehen, welchen Einsatzzweck er eigentlich hat. Da sieht man hier die äh, äh, Verbindung zu CoinMarketCap Coinmarket und dass die Übersetzung aus dem Englischen ähm, zur Kenntnisnahme und so weiter und priv privaten Verwendung bzw. Untersuchung. Also ich kann und möchte dazu keinen Kommentar geben, weil ich das nicht, in, nicht kompetent dafür bin, das dient eurer Information. Wenn jemand etwas Negatives herausfinden sollte, würde es mich freuen, darüber informiert zu werden. Meine E-Mail-Adresse ist am Ende des Videos verlinkt. Übrigens solltest du noch kein Kunde sein bei Pionex und auch noch kein eigenes krypto besitzen, dann ist zum Beispiel Relay in der Schweiz für dich die beste Adresse. Denn hier kannst du dir ein Abonnement einrichten, und monatlich einen von dir selbst bestimmten Betrag in Bitcoin, es geht nur Bitcoin, äh, äh, auf dein Kryptokonto einzahlen lassen. Du überweist dann, und das macht äh, Relay automatisch von deinem Eurokonto den gewünschten Betrag. Und du hättest dafür Kryptos und bekommst ein, äh, eine Wallet, eine private Wallet, zu der nur du den Schlüssel hast, zu der nur du den Zugang hast und wo kein anderer Mensch die Möglichkeit hat, ähm, darauf Zugriff zu nehmen. Du musst dir nur eben den, die Codes merken, den Schlüssel, vor allem die zwölf Schlüsselwörter äh, sind wichtig. Und wenn du dann zum Beispiel den Betrag, den du möchtest, den du bei Pionex investieren möchtest, den kannst du einfach dorthin überweisen, startest dein Bot und die Gewinne wieder zurück zu Rele und auf dein Eurokonto bei deiner Hausbank. Damit wäre der Kreis dann wieder geschlossen. Du kannst dir ja auch noch mein Video zum Thema Relay anschauen, wenn du möchtest. Aber aufgepasst, selbst Relay empfiehlt dir dann auch, meinen Einladungscode zu benutzen. Denn darauf kriegst du bei jeder Überweisung 50% und das ist erheblich. Und dann meinen Einladungscode ist Krypto Plus das Wort Krypto Plus einfach einzugeben ich werde dir das noch zeigen dann bekommst du die 50 Prozent ja und hier habe ich dir okay da ist die Verlinkung schaust dir an wenn du möchtest hier habe ich hier noch mal zusammengeschrieben was es mit diesem neuen Gesetz auf sich hat das gerade vom Europäischen Parlament verabschiedet wurde ja also das sind die erste dieser Art das erste dieser Art und damit dürften Innovation, Wettbewerb und Rechtssicherheit im Kryptobereich fördern. Vielleicht öffnet das die Schleuse und es gibt da wohl keinen Grund mehr zu sagen, nee, also ist mir so suspekt. Die EU hat gehandelt und damit zeigt sich, dass sie die Geschichte beginnen, auch ernst zu nehmen. Ich hatte mir heute vorgenommen, mit dir zusammen nochmal in einen zweiten Bot zu investieren, das hat dann mit der Wiedergabe nicht geklappt. Dann habe ich dann äh, die Einrichtung schon vorgenommen. Und das zeige ich dir jetzt, wie ich, wie ich das gemacht habe. Wie schon vorhin gezeigt, gehst du dazu hier auf More und gehst du hier auf Binex GPT. Genau, da kommst du zur, zur KI. Da verbindet er mit Chat GPT, das recht bekannt ist. Und quasi hier hast du auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich so gut, ich mache meine eigene mach mein eigenes Ding, und dann kannst du dir hier schon mal einen ähm, einen Grundsatzbot den Code runterladen. Zum Beispiel möchtest du sagen, du sagst dir, okay, ich möchte einen Bot, in dem ich nur die Breakouts handle. Zack, und da kommt, da ist die Strategie da. Und dann kannst du das Ganze hier im Backtest auf TradingView anschauen, ja, und hier unter die Deta Details gehst du dann ähm, ins Eingemachte. Und es ist dieser Intelli-Bot, den ich eigentlich ähm, im Auge hatte. Ja? Und zwar folgenderweise, in, aus folgendem Grund, ich habe hier bei 30 Tagen gesehen, da macht er angeblich, also kann er, oder hat im Backtest äh, Sagen und schreibe 87 gehabt. Erinner dich, mein erster Bot, der hat der war, bei, der war mit 15 angegeben und den habe ich dir gerade gezeigt. Ja, der Ichimoku. Und jetzt würde der hier in 90 Tagen bereits 239 und dann 180 und ist hier bei 850 und bei einem Jahr schon. Also ganz fantastisch. Ich habe also hier ähm, 200 äh, USDT eingegeben, die ich hatte und dann äh, klickst du einfach hier rauf, nachdem du den Betrag eingegeben hast, den du investieren möchtest und zack, ist er schon dann am Laufen. Und ich zeige dir auch hier, dass er eben läuft. Das ist quasi hier. Hier sind meine beiden, da ist der erste, der, der F, FXS. Im Detail zeige zeig ich dir das nochmal. Und zwar sind es dann hier diese 11%, bei denen ich heute schon bin. Und hier ist der neue. Da habe ich 100% 100 USDT eingegeben, möchte hierzu noch keine weiteren Details bekannt geben. Das kannst du dir auch übrigens selbst anschauen. Äh, der OP ist der, Opti der Opt Coin Optimist, heißt er. Also hier siehst du, es ist gerade eine Stunde sechs Minuten. Da hat sich noch nichts getan und ich bin aber ganz, ganz, ganz gespannt, was denn da dabei heraus. Kommen wird. Das wird noch ganz ganz äh, spannend, möchte ich mal sagen. ja Ein interessanter Bot hier von der Liste, der vielleicht auch interessant sein dürfte, der ein der allerdings ein Bezahlmodell äh, hat, der, diesen Fire Signal Bot. Und zwar, wenn du hier im Detail reinschaust, ähm, sieht es bei dem so aus nach 30 Tagen dass die Kurve schon interessant ist. Das Interessante bei, bei dem Bot ist, dass er einen maximalen Drawdown hat von nur 5,5 Prozent und der ging in 90 Tagen etwas höher und ist dann hier auch nochmal gewachsen. Ja, okay. Siehst du, Und dann ist er, ja, es ist abzuwarten, ob das vielleicht eine gute Sache ist. Aber wie gesagt, du dürftest dir selbst auf der Liste deinen Lieblingsbot aussuchen. Und dann kann man sich darüber austauschen, was der Einzelne so für die beste Möglichkeit hält. Ja, das ist dann für heute erstmal alles. Und ich schließe und wünsche dir wie immer ein gutes Händchen bei deinen Kryptoentscheidungen. Ja, und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Günther